Also wie können kommunikative Kompetenzen gefördert werden? Schauen wir mal hier hin, was Jank Jan und Meyer sagen, wie man im Prinzip allgemein Lehrer handeln als Kompetenz gut fördern kann. Und die sagen, naja, also wichtig ist, dass Lehrerinnen und Lehrer erstmal ein theoretisch Grundverständnis haben darüber, was eigentlich wie Unterricht funktioniert. Dann brauchen Sie etwas, was wir als Erfahrungswissen bezeichnen. Das heißt, Sie haben irgendwo schon mal gesehen, wie es im Prinzip richtig aussieht. Und dann haben Sie im Prinzip eine Handlungskompetenz. Das heißt, Sie sind in der Lage, in einer bestimmten unterrichtlichen Situation richtig zu handeln und haben solche Handlungs-, äh, ja, Handlungsrepertoire, so Konzepte, die Ihnen darlegen, wie Sie erfolgreich zum Ziel kommen. Diese drei Bereiche sind wichtig, das, was die, Schüler, äh, die Studierenden im Prinzip mitbringen müssen. Und dann brauchen sie im Prinzip einen Raum, in dem sie a, natürlich Unterricht, praktisches Handeln reflektieren können und im Prinzip, in denen sie ja auch unterrichtspraktisches Handeln gesteuert werden kann. Also im Prinzip, wo Veränderungen herbeigeführt werden können. Das heißt, wenn ich eine bestimmte kommunikative Handlung vollzogen habe und sie war vielleicht nicht so erfolgreich ist, dann brauche ich die Möglichkeit auch diese erneut zu vollziehen und zu lernen, wie es richtig geht. Ja, in diesem Setting können im Prinzip Unterrichtsvideos ähm, ähm, viele Vorteile haben im Prinzip für den Not Kompetenzerwerb. Das heißt, wenn wir Videos aus der Praxis holen, die, die, im Prinzip die wir uns anschauen und an denen wir sehen, was denn kompetentes Lehrerhandeln handeln ist, sind wir bei diesem Bereich Erfahrungswissen, was wir uns in den Raum reinhauen und äh, aber auch ein Handlungsrepertoire, was wir uns dort abschauen können. Wichtig ist für uns auch in Form von Peer- und Microteaching-Situationen selber in die Situation zu kommen, unterrichtlich zu handeln und im Prinzip selber das, was ich erlernt habe, auszuprobieren und daraufhin auch eine Rückmeldung bekommen. Und wie wir diese Rückmeldung geben, da gibt es eigentlich einen ganzen Ansatz von reflektionsorientierten Ansätzen aus der äh, äh, Lehrerbildung. Und wir haben uns an allgemeinen Grundlagen, aber auch ganz konkreten Konzepten der hier genannten Autoren orientieren.